Wie und warum bin ich zur persönlichen Assistenz gekommen und wie sieht jetzt ein schöner, also, also, also ganz normaler Alltag für mich aus. Bevor ich davon erzähle, möchte ich kurz sagen, dass ich eine starke Wahrnehmungsstörung habe, also die Zeile oft verliere und deswegen auch bei dem Vortrag Unterstützung von meiner persönlichen Assistentin brauche. Sie hat die Aufgabe, darauf zu achten, dass ich nichts überspringe, was mir wichtig ist und die Teile nicht verliere und wird deswegen gegebenenfalls hinzeigen oder leise mit mir sprechen, wenn ihr auffällt, dass ich etwas auslasse, was mir wichtig ist. Ich war 16 Jahre in einer betreuten Wohngemeinschaft und dort schon lange nicht mehr glücklich, weil man nicht auf meine Bedürfnisse und Wünsche eingehen konnte, also meine Individualität nicht wahrnehmen konnte. Ich war damals schon mit, mit Leuten befreundet, die Assistenz in Anspruch nahmen, hörte bzw. sah also genau, was mit diesem Modell möglich ist und dachte mir immer wieder, genau das möchte ich auch haben. Unter, unter, diesem Motto, ich, unter, unter diesem Motto machte ich mich auf, der Suche, auf die Suche nach einer neuen Wohnung. Die Suche gestaltete sich sehr schwierig, aber ich hatte Glück. Nach, nach drei Jahren fand ich durch Zufall in einem Newsletter eine Projektbeschreibung, in der auch angegeben war, dass Leute mit Behinderung äh, besonders willkommen seien. Ich, ich dachte mir nur, hurra, das ist jetzt meine Chance. Dann kann ich endlich ausziehen und auch selbstbestimmt leben. Der, der Auszug war ein besonderes Gefühl. Warum? Weil, er, weil die Vorbereitungen positiv, aber anstrengend waren. Ich nahm viele Beratungsgespräche bei der, bei der WAG in Anspruch, bei denen es darum ging, meinen Be Assistenzbedarf genau zu ermitteln und sich zu überlegen, wie viele Assistentinnen es sein müssen und was diese können sollen. Wie sah nun aber der tatsächliche Auszug aus der Wohngemeinschaft aus? Bei allen Übersiedlungen, äh, bei allen Überlegungen, die Barrierefreiheit betreffen, waren mir meine Eltern eine große Hilfe. Da ich beim bei der Einrichtung meiner Wohnung, beim Einpacken meiner Sachen und bei den Übersiedlungsarbeiten das Betreute wohnen gar nicht unterstützte, im Gegenteil, sie sagten immer wieder zu mir, wenn du in ein neues Modell wechseln möchtest, ist das nicht mehr unsere Aufgabe, dann sind wir dafür nicht mehr zuständig. Also machte ich die ganzen Übersiedlungsarbeiten mit meiner Familie, mit meinen Assistentinnen, wenn ich auf Urlaub ging, denn dann durften sie mich auch unterstützen oder mit Bekannten. Am langen, zehnten äh, Übersiedlungstag brachten meine Eltern meine Sachen mit dem Auto in, in meine Wohnung. Ich war auf Urlaub und meine persönliche Assistentin war an diesem Tag schon im Dienst. Sie räumte mit mir alle Sachen langsam aus und fragte mich immer wieder, wo sie die Dinge hingeben sollte und wie sie diese anordnen soll. So viele Fragen auf einmal war für mich ein ungewohntes, aber ganz tolles Gefühl. Ich hatte viel Freude daran, meine Wohnung einzurichten, Bilder aufzuhängen und alles so anzuordnen, wie ich es haben möchte oder brauche. Wie sieht nun aber ein tatsächlicher Alltag mit persönlicher Assistenz bei mir aus. Meine Assistentin kommt um 8 Uhr zu mir in die Wohnung, hilft mir beim aufstehen und Zähnen putzen und anziehen. Ich entscheide, wie meine Haare aussehen, ob wir sie zusammenbinden oder offen lassen, welches T-Shirt ich trage, ob ich eine Jeans haben möchte oder gebügelte Röcke anziehe. Ich entscheide einfach, was ich anziehe und wie ich jeden Tag ausschauen möchte. Danach genieße ich mein immer frisch zubereitetes Frühstück. Egal ob Müsli, Ei oder Brot, meine Assistentin gibt mir alles gerne und hat auch beim Unterstützen beim Essen kein Problem. Nach dem Frühstücken gehe ich meiner Arbeit als Interviewerin nach. Dabei unterstützt mich meine Assistentin. Bei der Dateneingabe am Computer und hilft mir auch hier bei der Orientierung am PC, damit ich die Zeile nicht verliere und meine Fragen gut und richtig vorlesen kann. Danach möchte ich meist ein Mittagessen. Auch dies ist fast immer frisch gekocht und ich entscheide, was ich haben möchte. Nach dem Mittagessen gehe ich meist meiner Tätigkeit als Lebens- und Sozialberaterin oder Peerberaterin nach. Dies kann zum Beispiel bedeuten, dass ich Mails beantworte, mich um Anfragen meiner Klientinnen kümmere, meine Webseite aktualisiere, mich bei Weiterbildungen anmelde oder einfach was halt in diesem Zusammenhang gerade anfällt. Danach steht oft Haushalt oder Freizeit am Programm. Was kann jetzt Freizeit für mich bedeuten? Rausgehen, Veranstaltungen besuchen, Freunde treffen, schwimmen gehen, ist ein ganz ein großes Hobby von mir, obwohl ich es beim Vortrag immer vergesse. Auf meiner, auf meiner Terrasse stehen, meine Blumen pflegen oder umgestalten. Oder, oder eine Fahrschuhe und eine Akrobatikschuh und den Feuerwerk genießen. Trotz meiner schlechten Wahrnehmung. Das geht nur weil mich meine Assistentin aktiv dabei unterstützt, solche Dinge wahrnehmen und genießen zu können. Zwischendurch sind immer wieder Pausen notwendig, weil ich mir Assistenz rund um die Uhr leider nicht leisten kann. In der Pause kann ich nicht viele Dinge selbst machen, außer Fernsehen, ein bisschen telefonieren, Musik hören, oder auf meiner Terrasse stehen. Was bedeutet die Pause außer Langeweile noch? Sie bedeutet, dass ich mir Trinken einteilen muss. Also den ganzen Tag überlege, wann, was und wie viel ich trinke. Damit ich in der Pause sicherlich nicht auf die Toilette muss. Wenn meine Assistentin von der Pause zurückkommt, möchte ich oft ein Abendessen geben gehe duschen, verbringe mit ihrer Unterstützung Zeit bei Facebook oder ich zünde einfach nur eine Kerze an, weil ich das gerne mache, an jemanden denken möchte und vor allem auch, weil ich es früher auch nicht durfte, denn offenes Licht war in der Betreuung nicht erlaubt. Danach gehe ich meist schlafen, damit auch meine Assistentin pünktlich nach Hause gehen kann. Auch in der Nacht bin ich alleine. Deswegen ist es bei der Abendroutine wichtig, darauf zu achten, dass es mir gut geht. Dazu gehört zum Beispiel, dass mein Handy angesteckt ist, also nicht hinunterfallen kann, ich richtig gelagert bin und die Jalousien genau passen. Dies war jetzt eine durchschnittliche Alltagsbeschreibung von mir. Aber meine Tage gestalten sich ganz unterschiedlich, je nachdem, wie meine Stimmung ist, was mein Körper braucht, ob ich Physiotherapie habe oder nicht, wie, mein Wetter, wie das Wetter ist, ob ich Besuch bekomme oder nicht. Ja, einfach das, was ich gerade machen möchte. Mir ist bewusst, dass genau diese Individualität nur mit persönlicher Assistenz möglich ist. Und ich hoffe, dass ich sie nie wieder verliere. Denn wenn ich sie verliere, verliere ich mein jetzt positiv gestaltetes Leben, mein, meine Wohnung und, und meine ganze Selbstbestimmung wieder. Und das wäre furchtbar für mich. Deswegen möchte ich in diesem Zusammenhang Danke sagen. Danke dafür, dass ich den Eindruck habe, dass meine Assistentinnen meist gerne bei mir arbeiten und mir so viel Wertschätzung entgegenbringen. Danke aber auch dafür, dass es die Förderungen gibt, die genau das überhaupt erstmal ermöglichen. Das ist ein Applaus. Vielen Dank, Frau Eigner. Wir hören noch eine zweite Lebensgeschichte äh, zum Leben mit persönlicher Assistenz. Behindert und ab im Wi-Fi einen elektronischen Rollstuhl mit Spezialsiegsscheue. Diesen konnte ich heute nicht mitnehmen, da ich vor der Veranstaltung schon in Wien unterwegs war und auch in der Großstadt Wien Barrierefreiheit noch ein Fremdwort ist. Äh, äh, ähm, ich äh, Bevor ich persönliche Assistenz äh, bekommen habe, mussten äh, die Hilfestellungen, die ich eben benötigt habe und nach wie vor benötige, jeweils von meinen Eltern bzw. Arbeitskollegen äh, erledigt werden und ich war rund um die Uhr rein auf die Hilfestellungen meiner Arbeitskollegen bzw meiner Eltern angewiesen. Äh, seit äh, Februar 2008 bekomme ich äh, persönliche Assistenz am Arbeitsplatz äh, im Ausmaß von derzeit 42,5 Wochenstunden. Ich bin seit 1992 Vollzeit beschäftigt im Landespflegeheim im Bereich der Verwaltung und meine Assistenten und Assistentinnen haben eben die unterschiedlichsten Aufgabenbereiche im, im Bereich der persönlichen Assistenz am Arbeitsplatz zu erledigen. Diese äh, sind jetzt nur ein paar kleine Beispiele, die ich gerne oft filme. Eben angefangen vom Herrichten und Begleiten in der Früh von der Wohnung zum Arbeitsplatz äh, und Herrichten von Unterlagen, dann äh, Beschriften von Akten, Hilfe beim Kopieren, Hilfe bei Abrechnungstätigkeiten im Heimbewohnerprogramm, Hilfe im Bereich der Lagerbuchhaltung und so weiter und fort und eben auch Unterstützung äh, beim äh, mundgerechten zubereiten äh, des Mittagessens, beziehungsweise eben bei äh, mehrmaligen WT-Gängen ähm, am Arbeitsplatz. Äh, mir ist eben ganz wichtig, dass ich jetzt nicht mehr äh, wie früher stundenlang oft warten musste, bis mir meine Arbeitskollegen eben die äh, Unterlagen zum Beispiel hergerichtet haben und ich eben wirklich äh, meine Arbeitspensum dadurch auch leichter bewältigen kann. Ähm, es ist eben äh, so, dass ich seit September 2008 dann auch äh, persönliche Assistenz im Privatbereich erhalten. Äh, äh, da gibt es auch die unterschiedlichsten äh, Bedürfnisse, die meine persönlichen Assistenten neben äh, müssen. An angefangen von Basic, nichts beim Aufstehen, äh, äh, über Betten machen, über die Unterstützung am PC, Unterstützung. Bei der Morgentoilette äh, und, und so weiter und so fort, dann ist mir eben auch wichtig, dass äh, in, meinem in meinem Haushalt eben alles auch äh, schön sauber ist und eben meine, meine Wäsche und meine täglichen Bedürfnisse wie Einkaufen, eben Essen äh, zu bereiten auch außerhalb des Arbeitsplatzes und eben auch Dinge wie zum Beispiel Unterstützung in der Freizeit, Unterstützung äh, eben, äh, bei, damit ich meine Freizeit äh, äh, selbstbestimmt gestalten kann, damit ich zum Beispiel... Kabarett oder, oder eben Theaterbesuche oder solche Sachen auch erledigen kann, eben damit eben da nicht, wie, wie bevor ich persönliche Assistenz zuer be zuerkannt bekommen habe, eben äh, immer meine Eltern dabei sein müssen, beziehungsweise eben Bekannte die ich eben bitten musste, mich zu diversen ähm, Veranstaltungen zu bereiten. Das so. Ja, das ist mir auch noch ga ganz wichtig. Ähm, me meine Eltern sind eben jetzt schon in einem Alter und darum kriege ich ein bisschen Bauchweh mit diesen Aussagen, die heute getroffen trafen, äh, wurden, wo eben gesagt wurde, na hoffentlich kriegen wir in der nächsten Legislaturperiode, jetzt bringe ich es nicht aus, das eben endlich einmal bedarfsgerecht der Assistentin. Ich habe heute einige Fördergeber da schon gesehen, wo wir eben im Jahre 2012 schon eben äh, dabei waren, eben bei einer österreichweiten äh, äh, Arbeitsgruppe, der ich damals eben Gott sei Dank angehören durfte. Und ich habe heute halt ein bisschen Bauchweh, weil meine Eltern im schon 75 und 78 Jahre alt sind. Und wenn ich jetzt höre, äh, dass eben der Herr Hofrat Dr. Schuster erhofft, dass er in der nächsten äh, Gesetzgebungsperiode endlich einmal eine bedarfsgerechte, einkommensunabhängige äh, Assistenz. Äh, Lösung zustande kommt, äh, hoffe ich für mich und auch für, für so viele andere, äh, dass es bis dahin nicht äh, zu spät ist. Und äh, es darf nach meiner Meinung nach keine Rolle spielen, äh, wo äh, heute ein betroffener Mensch wohnt, lebt und äh, O PS